Revolution der Liebe. Oh, Liebe, du bist immer da, steh vor mir, vor Augen, auf dich lass mich sehen, fließend und ergießend deine wärmenden Ströme in goldenen Herzen aller Menschen. Du, Quelle aller Hoffnung, aller Freude, allen Seins. Sanfte Berührungen, schaffende Verbindungen. Zu wirken im Namen der Liebe. Der einzigen Macht auf Erden, Frieden schaffend, immer da. O oh, Liebe, du bist all mein Sein. 108 Stufen hinauf, Himmelsleiter, Aufgestiegene, auf den Gipfel des Berges, Tempel, Priester, Orangener, Buddha. Im Zentrum schützender Schatten der Pulsatiller Silberbirken, Ruhende Mitte Sein, Himmel und Erde verbindend, Religio erneuernd, Netzwerke schaffende Inseln der Liebe, Regenbogenkirche goldenes Pfortenschiff, bewacht von rotem Herzenslöwen, Rosa-Rosen-Liebend, Goldenes Herz, Michaels blaue Tore weit geöffnet, lassen eintreten in himmlische Sphären, Musik ertönend, Herzensschwingungen vibrierende Liebe, im Siegel der Vollkommenheit, drei Delfine tanzend. Liebe, nur du bist mein Denken, mein Fühlen, mein Sein. Lieber heiliger Kloschar, ich danke dir. Goldene Kathedrale der Auferstehung, Kirche der Mitte, Väterchen Russlands, erinnernde Tränen fließende salziger Wasserfall, lösendes Rätsel der Trauer, in Hingabe, Ehre gegeben all den Gestorbenen, geplündert, vergewaltigt und getötet, weil Gottes Liebe lebend. Liebe, sei du mein Schutz, meine Zuflucht und Helfer in der Not. Kraft und Geduld gib mir, wenn auch der Sturm mich umtost, schenk dein Wort mir, Gewissheit und Trost. Gnädiger Gott, ich danke dir für all mein Sein. Du, Herzenslöwe Geflügelter, ich liebe dich. Herzensfeuer, Kornehren schneller reifen lässt. Erntezeit, teilen lässt mein Herz hüpfen vor Freude. Liebe, Treue, Kraft, Frieden und Ruhe, Hoffnung und Freude, mein Alles bist du. Reichtum und Ehre begehre ich nicht, bleibst du immer mein Heil, mein Licht, du Herrscher der Himmel, Vollender der Welt, auf dich ist all mein Vertrauen gestellt. Kosmische Herzensfamilie, der Lilienreinen, handelnde Macht der Liebe des Einen, Revolution der Liebe